Willkommen zurück zu Call of Duty World at War. Und wir haben letztes Mal die Bunker angefangen einzunehmen. Jetzt müssen wir beenden, was wir angefangen haben, ohne dass ich direkt wieder abkratze wegen diesen Leuten, die irgendwie durch alles durchsnipen können auf mich. Top, der hat mich gerade festgesetzt. Ey. Okay, wir müssen warten, bis Polonski sich entschieden hat, was er machen will. Cool. ja, jetzt wird ihr nicht mehr los. So. Gut gemacht, Marines. Richten wir Major Gordon. Ja, Flugplatz wurde verteilt. Tun alles, was nötig verdammte Scheiße. Sarge, wir haben ein Problem. Sir, japanische Verstärkungen rücken nördlich des Flugplatzes vor. Sofortige Luft. Jawohl, Sir. Nördlich, da drüben. Die meinen sicher westlich. Klar meinen die westlich, weil die einfach nichts wissen, was sie wollen. hier dran kann man damit auch panzer kaputt machen das wäre ja voll heftig ich glaube nicht ich glaube nicht okay ich bin... Ich glaube nicht dass der panzer kaputt gehen das wäre ein bisschen zu gut aber klar sagen sie nördlich und dann ist da drüben, weißt du? Das ist ganz klar für mich. Also. Das sehe ich halt auch ein. Ich probiere es weiterhin. Nö, wir probieren das nicht weiterhin. Ich muss hier weg. Ich will irgendwie was haben, um den Panzer loszuwerden. Ich schieße mich mal heiß und dann gehe ich runter zum Heim. ach Achso, die Panzer werden von der Infanterie wahrscheinlich weggeräumt dann. Also die probieren wirklich hier zu stürmen, aber ich habe keine Ahnung, ob wir wirklich einfach nur die, die Typen wegmachen müssen oder ob wir die Panzer auch holen müssen, weil die Panzer kriege ich nicht klein, das weiß ich. Oder denke ich mal. Das war jetzt sicher die Art, ich hätte, ich hätte unten bleiben sollen. Okay. Also die Panzer sind nur da, uns Schaden zu machen. Wir müssen wirklich ausweichen können bis dahin. Das ist tricky. Aber ich kann mich einfach hier unten verstecken und gucken, dass niemand hochkommt. Das ist eine gute Idee. Das scheint gut zu funktionieren, auch wenn es ein bisschen lame ist, aber nö. Ich denke, das ist das Einfachste, was wir machen können. Weil jetzt kommt bald ein dritter Panzer noch, und dann ist eh Feierabend. Dann mache ich nichts mehr. Bin dran. Scheint ganz gut zu gehen, obwohl hier jetzt kommen jetzt mehr hoch als letztes Mal. Wahrscheinlich weil ich unten nichts mehr wegräumen kann. Aber das ist okay. Ja, Flammenwerfer ist vielleicht nicht die beste Idee hier oben. Aber jetzt geht es dann bald hoffentlich vorbei. Jawohl, hört ihr die Musik? Jetzt ist fertig. Da kommen unsere Flugzeuge. Und alle Verbündeten da unten sind auch tot. Scheiße. Die ganzen grünen Pfeile unten wurden gelöscht vorne. Jawohl, wir haben es geschafft. Ein bisschen tricky, aber so geht es eigentlich ganz gut, denke ich. Man muss sich auch zu helfen wissen. So, und jetzt gibt es die nächste Mission gleich im Anschluss. In Russland. Die dunklen Stunden der Besatzung von Stalingrad. Stalingrad. Da bin ich ja jetzt echt gespannt auf, was uns da erwartet. Vor allem mit dieser Ansage, die dunklen Stunden. Nicht bewegen, ich bin tot. So, die geben allen noch einen letzten Ko Nicht bewegen, ich bin tot. Äh, Noch einen letzten Kopfschuss, um zu gucken, ob die wirklich tot sind. Um sicher zu gehen, dass die wirklich tot sind. Der Auftrag. Wir sind wieder zwei Jahre früher unterwegs, als vorhin. Perrin Petrenko, die 62. Armee. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann mich nicht drehen. Auch er hat überlebt. Sargent Dresnov, Ein Scharfschütze. Alles klar. Boah, ich auf der Ton vom Spiel ist nicht zu leise. Also muss ich das im Nachedit noch rausmachen. Ich habe keine Munition, Digga. von geht auf sein Konto. Er ist für kaltblütige Morde an Männern, Frauen und Kindern verantwortlich. Nicht nur hier, sondern in ganz Russland. Ich bin schon seit drei Tagen hinter ihm her. Und seitdem ist es reines Glück, dass er noch lebt. <lacht> das ist wie die Jagd auf ein gefährliches, wildes Tier. Wenn du im falschen Augenblick schießt, verlierst du deine Chance für immer. Geduld. Wenn uns Amsels Männer bemerken, werden wir in diesem Brunnen sterben. So, lade das Gewehr, aber warte noch. Warte, bis die Bomber direkt über uns sind. Der Motorenlärm wird einen Schuss übertünchen. Noch mehr. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft bis jetzt. Los geht's. Wir haben keinen Schatten. Nur mal so zu sagen. Wir haben keinen Schatten. Okay. Das ist schon recht heftig, dass wir hier direkt zu so die letzten Überlebenden in diesem Angriff... Diesen Massaker, wie er gesagt hat, ja. Das ist schon ziemlich passend. Ich mache mal das ein bisschen leiser, dass wir das Gespräch besser hören von ihm. Alles klar. Er inspiziert Vielleicht aus stolz auf die deutsche Garnison. wir rein gut da rechts war irgendwo da drüben gut, ich sehe aber keinen das heißt die sind noch versteckt Da oben. Ich weiß, ich habe ihn gesehen. Dankeschön. Er also nur ein MP-Schütze. Ich dachte, ein Scharfschütze. Ah ne, weil er jetzt eine MP in der Hand hat, ist er ja jetzt ein MP-Schütze und kein Scharfschütze mehr. Okay. Ich habe keine andere Waffe. Ich muss alles wegsnipen. Okay, wir schaffen das. Ich frage mich gerade, ob ich vielleicht, wenn ich nicht aufgestanden wäre, ob wir nicht entdeckt worden wären. Aber ich glaube schon. Ja, wir schaffen das schon. Wo, wo, wo, wo, wo, wo, wo. Ähm, hallo? Geh zurück. Ja, aber. Okay, dann eben nicht. Ich habe hart nicht gesehen, wo es durchgeht, weil ich wahrscheinlich zu lange gebraucht habe. Bücken nicht vergessen und los geht's. Hm. Aber ich muss schon sagen, es sieht jedes Mal besser aus. Ich bin jedes Mal wieder ein bisschen erstaunt, wenn ich ein neues COD anlege. Ups, das habe ich aus dem glaube ich geschossen. Weil es sieht im Vergleich zum Vorgänger halt immer geil aus. Ah, ich darf hier nicht abstellen, gut. Okay, ich komme ja schon. Ich renne jetzt einfach mal durch. Oder auch nicht. Okay, dann eben nicht. Vielleicht hätte ich den ausschalten sollen. Okay, ich laufe noch so weit ich kann. Wenn ich kann, du Drecksau. Okay, dann eben nicht. Ja, ist ja gut. Ich hab's gecheckt. Oh. Ja, warte doch mal, Junge. Okay, ich laufe einfach durch. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf! Ich will hier weg. Da geht's durch. Dankeschön. Ach du Scheiße! Heiß. Nice. Killer? noch du bist ein echter Freund, auch wenn du mir im Weg umstehst. Ich kann nicht mehr rennen übrigens. Ich glaube, meine Snau Sniper ist auch weg. Oh nein, das tot. von links. Wow. <lacht> ich gebe Hier Da, okay. Das ist halt schon wieder diese russische Mentalität wahrscheinlich. Nein, ich denke jetzt ist allgemein, wenn man so angegriffen wird, dass man Rache nehmen möchte. Ich denke, das hat mit Russland spezifisch zu tun. Okay, ich check schon, was ich machen muss, sobald er in der Mitte steht. Wo? Hätte ich nachladen müssen? Ich glaube schon. Da ist der Flammenwerfer. Ich habe keine Granate gesehen. So, da drüben ist noch irgendjemand. Da. Das war daneben. Der ist weg. Ah, die Spiegelung dreht sich jetzt anders mit. Das ist noch interessant. Das wurde es auch angepasst ist schon. Nicht der Balkon. Welcher Balkon dann? Da auch ganz oben. Wunderschöner Balkon. Ja, ich frage mich, wo der hin will nach oben. Aber anscheinend ist da alles ein Weg. Okay, gut, machen wir das mal. Gut, ich wollte eh gerade beenden, also von daher ist egal. Scheiße, dass sie gestorben sind jetzt noch. Aber ist egal. Äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Auf euch hat gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Ich finde es gerade mega interessant, weil wir diesen Krieg äh, miterleben in Stalingrad, wo alle gefallen sind und wir sind die letzten Überlebenden. Wir müssen eigentlich die Rache oder den, den Krieg noch wenden. Ob man jetzt auf der Seite von denen oder denen steht, das ist es dahingestellt, aber ja. Oder gar nicht. Am besten, man steht auf gar keiner Seite und sagt, Krieg ist scheiße, aber. Ansichtssache. Ja, okay. Also,